Ich warte. Advent. Zeit des Wartens. Wie warten wir? Manchmal warten wir auch, gerade im Advent, auf diese Art und Weise. Wir zählen die Tage, bis der große Tag kommt. Weihnachten. Das Fest an dem wir die Menschwerdung Gottes feiern. Gott kommt in diese Welt. Es ist sichtbar an dem Kind in der Krippe. Der Prophet Joel schreibt, der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Der Tag des Herrn, der Tag, an dem sich erweisen wird, dass Gott mit dieser Welt zu tun hat. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 13, heißt das, wir warten. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ja, darauf warte ich gerne. Und das Warten auf diesen neuen Himmel und diese neue Erde, das ist ein aktives Warten. Da kann man seine Zeit nicht auf dem Sofa verplempern. Da reicht es auch nicht, ein Türchen nach dem nächsten aufzumachen. Dieses Warten enthält die ganze Sehnsucht und ist ein aktives Warten. Wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Zurzeit warten wir alle auf den neuen Impfstoff, der Licht. Am Ende des Tunnels der Pandemie bringen soll. Europa beginnt sich diesen Impfstoff zu sichern, genau wie die USA. In dem neuen Himmel und der neuen Erde ist Gerechtigkeit versprochen. Ist es nicht möglich, dass wir ein Stück Gerechtigkeit in unser Warten schon hineinnehmen, der ganzen Sache entgegenleben? Das würde bedeuten, meine ich, dass der Impfstoff nicht nur in den reichen Ländern des globalen Nordens zur Verfügung stehen sollte, sondern dass die WHO in ihrem Bemühen, dass auch für die Länder Afrikas, Lateinamerikas und Asiens Impfstoff zur Verfügung steht, unterstützt werden müssen. Ich kann nur hoffen und warten und erwarten, dass sich nicht wieder jeder selbst der Nächste ist, sondern dass wir tatsächlich eine gute und gerechte Verteilung des Impfstoffes erreichen können. Zweifeln Sie daran, dass es gelingt? Vielleicht ist dieser Zweifel berechtigt. Also lassen Sie uns gemeinsam warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Der Tag des Herrn kommt und ist nah. Es ist Advent, die Zeit, die uns sagt, dass sich das Warten lohnt. Einen schönen Tag wünsche ich.